Oh, ich habe so wenig Zeit und ich möchte noch das machen, das machen, und das machen. Hallo, liebe Deutschlernende. Heute möchte ich mit euch über Zeit reden. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. <lacht> ich glaube, es fühlt sich einfach richtig toll an hier. Ach, die Zeit. Meine Lieblingsband Switchwood singt in einem Lied. Die Uhr ist ein Dieb. Aber ist die Uhr ein Dieb? Wir alle haben gleich viel Zeit und trotzdem kommt es uns manchmal so vor, als hätten wir ganz wenig Zeit. Ja? Mir geht es manchmal so, dass ich, dass ich ganz viele Dinge habe, die ich erledigen möchte und ich denke mir dann auch manchmal, oh, ich habe so wenig Zeit und ich möchte noch das machen, das machen, und das machen. Aber oft, wenn ich darüber nachdenke, dass ich angeblich zu wenig Zeit habe, dann fällt mir oft auf, dass ich ja meine Zeit für andere Dinge genutzt habe. Ich denke mir, ah ja, ich habe ja gestern drei Stunden lang weiß nicht, irgendwas anderes gemacht. Und dann weiß ich, ach, und deswegen hatte ich weniger Zeit und deswegen habe ich das gestern nicht geschafft und deswegen wollte ich das heute machen und so weiter. Wenn etwas länger dauert, dann mache ich das manchmal so, dass ich die Dinge, die ich erleben möchte, nach vorne schiebe in die Zukunft. Aber es ist nicht so, dass ich wenig Zeit habe. Ich habe genauso viel Zeit wie du, und wie alle anderen ähm, und äh, ja, wir haben alle gleich viel Zeit. Wir haben alle 24 Stunden jeden Tag und wir entscheiden, wie wir unsere Zeit nutzen. Es ist nicht so, dass wir keine Zeit haben, sondern manchmal ist es so, dass wir uns die Zeit nicht nehmen. Ja? denn Zeit muss man sich nehmen für die Dinge, die einem wichtig sind. Ähm, ich hoffe, hier ist es nicht zu laut, aber es ist hier ähm, sehr interessant auf dem Hof. Ich verbringe jetzt Zeit auf dem Hof mit euch beim Themen. Da spielen Leute Fußball. Ich weiß nicht, ob wir sie sehen können, aber hier spielen ein paar Leute Fußball. Das ist auch äh, ein, ein Weg, seine Zeit zu nutzen. Ja. Spiele, Sport, also was. Äh, es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir unsere Zeit nutzen können. Wenn wir meinen, wir haben keine Zeit, dann ist es meiner Meinung nach immer nützlich, sich zu fragen, womit verbringe ich denn meine Zeit? deswegen mache ich mir auch einen Kalender, damit ich äh, am Ende der Woche äh, diesen Kalender anschauen kann. Und dann sehe ich, womit ich meine Zeit verbracht habe. Ja, und dann kann ich optimieren. Das waren eigentlich nur ein paar lose Gedanken, aber ich hoffe, es war trotzdem hilfreich für euch. Zumindest habt ihr ein paar Vokabeln vielleicht gelernt über Zeit, Zeit nehmen, Zeit vergeuden. Ja, ich vergeude Zeit, wenn ich, wenn ich etwas tue, was ähm, ich im Nachhinein äh, nicht hätte tun wollen. Ja, oder wenn ich zehn Stunden lang Fernsehen schaue, dann habe ich meine Zeit vergeudet. Ich habe meine Zeit vor dem Fernseher vergeudet. Ich hoffe, ihr habt ein paar neue Vokabeln. Gelernt, vielleicht ähm, hat das auch etwas bei euch ausgelöst. Einfach so die Frage: Wie nutze ich meine Zeit? Ähm, wie verbringe ich meine Zeit? Ja? Ähm, das war's für heute und wie immer: Wir sehen uns morgen. Tschüss. Schaue dir ruhig auch die Videos über Zeitmanagement auf diesem Kanal an. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Vielen Dank!